Heute zeige ich euch, wie man dieses rheinische schwarze Brot mit der selbst hergestellten Hefe macht. Lasst euch überraschen, Es ist super einfach und vor allem sehr lecker. Hallo, hier ist Emma, Emma Magians. Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zum Thema Hefewasser. Und heute zeige ich euch dieses tolle Brot. Das war ein Wunsch von euch und ich freue mich immer, wenn ich diese erfüllen kann. Und die Zutaten findet ihr wie immer unter diesem Video. Ebenso wie andere hilfreiche Informationen über die Bücher, Küchenequipment und so weiter. So, lasst uns aber jetzt erst einmal schauen, wie dieses Brot von innen aussieht. Ich bin schon sehr gespannt. ta. -ta, -ta. So muss ein Schwarzbrot aussehen. Es ist wirklich von der Konsistenz genauso wie das Gekaufte. Nur die Kruste, finde ich, ist wirklich noch viel besser geworden. Ich finde das Schwarzbrot aus dem Supermarkt oder vom Bäcker, das ist, Entschuldigung, wenn ich das so sage, naja, ein bisschen langweilig. Und dieses mit Hefewasser, das hat auch wirklich noch eine richtig schöne Kruste. Deswegen bin ich schon sehr gespannt, wenn ihr es ausprobiert, wie es euch schmecken wird. So, jetzt schauen wir aber erstmal auf die Zutaten. Hier ist Buttermilch, habe ich einfach mal in den Topf gepackt. Geschrotete Leinsamen, Sonnenblumenkerne, Sesamkerne selbstverständlich mein Hefewasser, dann habe ich hier Roggenschrot, Weizenschrot, das Salz und natürlich den Zuckerrübensirup. Und mit diesem fangen wir auch direkt an. Ich gebe das zusammen mit der Buttermilch in einen Topf, denn das Ganze wird gleich nochmal eben erhitzt. Das hilft einfach, dass die Zutaten sich besser verteilen und das Gute mit erhitzten Flüssigkeiten ist, dass ihr die Samen in dem Fall die Leinsamen, Sesam und die Sonnenblumenkerne hineingeben könnt und natürlich auch den Schrot und das Ganze schon mal aufquellen kann. So sieht das Ganze aus. Wichtig ist, der Topf muss groß genug sein, denn das geht wie bei der normalen Milch auch um einiges hoch. So, hier ist es nochmal. Ich habe geschrotete Leinsamen gewählt, Sonnenblumenkerne und Sesam ganz normal. Das kommt jetzt hier da rein, gut verrühren. Wenn das kein Schwarzbrot geworden wäre, hätte ich sogar noch mehr Flüssigkeit genommen. Aber so muss das ja von der Konsistenz sein. Salz kommt hinzu. Ich finde das ganz gut, wenn das schon in die heiße Flüssigkeit kommt, denn dann kann es sich schon mal so ein bisschen auflösen. So schön umrühren das Ganze. Und das riecht so lecker in der Küche. So, Roggenschrot, Weizenschrot, jeweils 180 Gramm. Und auch das gebe ich schon mit hinzu. Tatsächlich ist es ja so, das habe ich euch ja bei meinen Körnerbrot-Videos immer gesagt, wenn ihr Samen habt oder Körner, die am besten vorher mit heißem Wasser ist es ja meistens nochmal eben einweichen, denn ansonsten kann es sein, dass die beim Backen dem Brot die Feuchtigkeit entziehen und dann würde es auseinanderfallen. Und das ist es ja nicht, was wir wollen. Ein Schwarzbrot soll schön kompakt und gut sein, aber auch sehr gesund und körnerreich. So, das Ganze rühre ich kräftig um. Hier könnt ihr sehen. Übrigens, ich möchte Danke sagen, bei meinen Mitgliedern seit einiger Zeit biete ich das ja hier auf YouTube an. Alle Informationen hierzu findest du unter diesem Video. So, Deckel drauf. Das Ganze muss mindestens zwei Stunden stehen. Am besten so, dass es abgekühlt ist oder zumindest nur noch lauwarm. So ist es jetzt hier. Ich pancke es jetzt zur Seite. Jetzt brauchen wir auch den Korbboden nicht mehr. Und schon haben wir hier das Vollkornmehl. Wenn ihr das nicht habt, könnt ihr auch normales Mehl nehmen oder vielleicht auch mit Dinkelmehl ersetzen. Ich habe mich jetzt an das Rezept gehalten und gebe jetzt das Hefewasser hinzu. Das ist das Hefewasser, das ich aus Brot mache. Das verwende ich tatsächlich im Moment sehr, sehr gerne. So, und dann kann ich auch anfangen, jetzt hier das Schrot hinzuzugeben. So. Beziehungsweise meine Körnermischung. Oh, das riecht wirklich so, so lecker. Und wenn dir dieses Video gefällt, dann gib ihm doch einen Daumen hoch und am besten teile es mit so vielen Leuten wie möglich. Du findest diese Funktion unter diesem Video. Und ähm, wenn du noch mehr erfahren möchtest, wie man Hefe selber macht und auch hier leckere Rezepte und Informationen erhalten möchtest, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Dann erfährst du nämlich immer als erstes, sobald ein neues Video hochgeladen wurde. So, ich habe das Ganze in meiner Küchenmaschine verrührt, musste noch mal ein bisschen mit der Hand nachgehen. Und da kommt jetzt ein Deckel drauf, beziehungsweise in meinem Fall das Bienenwachstuch. Ihr könntet auch eine Frischhaltefolie nehmen, da versuche ich ja wirklich davon Abstand zu halten. Einfach aus persönlichen Gründen. So, und hier das Bienenwachstuch, zack, zack, zack, ein bisschen Fingerwärmemuster hin, deswegen dauert das einen kurzen Moment länger. Das lasse ich jetzt über Nacht stehen und dann habe ich hier eine gefettete Form, eine kleine Schüssel mit Wasser und meinen Teigschaber. Und hier ist der Teig. Selbstverständlich, bei dem bisschen Mehl und den vielen Körnern habt ihr da jetzt nicht dieses große Volumen, was da kommt. Und dann könnt ihr den Teig auch schon direkt hineingeben. Theoretisch könnt ihr das auch eben auf der Arbeitsfläche noch mal eben Rundform zu einem kompakten Teig und dann in die Form geben. Ich habe es jetzt so gemacht, theoretisch ist es egal. Ihr habt aber, wenn ihr das nochmal auf der Arbeitsfläche ein bisschen zusammenknetet, natürlich noch eine schönere Konsistenz von außen. Das hat aber nur was optisches zu tun. So Finger schön nass machen und den Teig ordentlich in die Form reindrücken. Der ist wirklich sehr kompakt, aber so soll es ja auch sein. Und ich kann euch sagen, das war so richtig, richtig lecker. So, hier noch so mal mit den kleinen Patscherfingern. So, und um die Oberfläche nochmal richtig glatt zu kriegen, habe ich ja hier nochmal meinen Teigschaber. Der schwimmt jetzt hier gerade noch in meiner Schüssel mit Wasser. Und damit streiche ich das nochmal richtig glatt. Es ist natürlich ein bisschen schwierig. Die Oberfläche soll tatsächlich nicht aufgehen. Aber da gibt es einen kleinen Trick, dass es so wenig wie möglich aufgeht und zwar habe ich hier so einen kleinen Schaschlikspieß genommen. Hier könnt ihr die schöne glatte Oberfläche sehen und da piekse ich jetzt rein. Ja, ich drehe das noch mal um, nur so ein paar Stiche mit hinein, das hilft ein bisschen. So oh, und ich freue mich schon. Das Ganze geht in den Backofen bei Ober- und Unterhitze, so circa. Also 150 Grad und ähm, so circa 120 bis 180 Minuten. Also bei mir waren es jetzt zwei Stunden, dann war der okay. Es kommt aber auf euren Ofen drauf an, also guckt ein bisschen. Sollte der noch nicht durch sein, aber schon anfangen dunkel zu werden, könnt ihr auch eine Alufolie drüber geben. Wenn ihr keine Alufolie so wie ich habt, dann könnt ihr auch zum Beispiel euren Breter nehmen, wenn der groß genug ist und da drüber stülpen. Und so sieht das Ergebnis aus. Also ich bin richtig, richtig begeistert und freue mich riesig darüber. Da jetzt ein bisschen Butter drauf und ein Schinken oder doch ein bisschen Honig. Guckt euch das nochmal an. Also hier ist das Ergebnis. Hier auf dem Bildschirm seht ihr jetzt nochmal weitere Videos. Die gefallen euch bestimmt auch. Schaut sie euch an, backt es nach. Ich wünsche euch viel Spaß und sende euch liebe Grüße, eure Emma.